Mein Name ist Aniroy Hi, ich bin mit dem Mario Master. Schon wieder! Wir begrüßen euch zurück zur Letzt bei Super Smash Bros. Ultimate. maticum ha, Heute mit etwas ganz besonderem dann Was machen wir denn heute? Wir suchen uns geile Mädels aus und kämpfen mit Also, Waifus? Waifus? Waifus! Und das Smash? Ja. Mit oder nur eine? Äh, mit mehreren. Ja. Äh der standard ne? ja drei versuche du nicht so übertreiben wie mit achtmann smash oder irgendwie so was das können wir auch noch machen ich habe gerade gesagt nicht über nicht so übertreiben wie es ähm. so passend für ein Hm. Was passt so richtig ich weiß was ja äh, hierhin ah, okay. piazza del fino aus welchem spiel äh, sunshine ja. richtig drück ja, ich drück. dann drück doch wie viele denn? Vier. Ja, vier. Okay. Versuche. Versuche. Oh, wen nehmen wir denn? Ich nehme meine Waifu num Nummer 2. Also ich nehme nicht Palutena. Mehr ist was? Rosalina. Hm. Ist deine Waifu. Von all den Charakteren wahrscheinlich, <lacht> ja. Mein Gott, nur Blondinenkampf, ja. <lacht> Blondinenkampf. Kampf der Blondinen. Ja, drei Versuche, sind das, ne? ja. Ja. Drei, zwei, eins, go. Was? So, falsch. <lacht> Falsche Serie. <lacht> so, kommt Böse <lacht> <lacht> <lacht> oh, ich gerade der Ah. ah, Isaac. The, the the Hundo. Hundo. Der Hand so Der krabbst die einfach an. Ey. Die kann er es Jetzt, jetzt ist es eine Faust ein. Oh, Alu Kart. man zu du wirst nicht in dieser Welt. Monster, you don't belong in this world. <lacht> bin ich gerade gestorben? Ja, bin ich. Ja. Ich habe hab nicht drauf geachtet, tatsächlich. <lacht> Ach, mir. Kann immer mal jemand töten? <lacht> ah, nein. Fass mich nicht an, Luma. Komm zurück zu mir. Oh nein. Wer ist das? Also nicht Aber Wie hieß die noch mal hier ja von... Äh, äh, ja, das, spiel, das ist spiel Life is... Str nee, nicht Life is Strange. Äh, ist es doch Life is Strange? Was? Was? So Nein, nicht Life is Strange. Äh, Project Zero, glaube ich. Project Zero? Ich habe Project Zero nie gespielt. Ja, auch nicht. willst du dann mal spielen? Ah. <lacht> das ein Horrorspiel. natürlich will ich das nicht spielen. Taste the power of my star sie tun es schon. Mm -hmm. ja. für mehrere kommen. Du, ja. ja, nee, du hast jemanden verbannt, ey. Ja, ich habe sie auch so gesagt, muss <lacht> Aber immer noch. punkt das heißt, ich die Punktzahl, ja. ja. Weil kommt echt eher zum Zug gerade. <lacht> Respektiere alle waifus. Nee, nicht alle. Power of the Stars! Hey. Ich werfe es einfach auf dich. Oh, das war knapp. Jetzt ich mich damit richtig getroffen. ja. Ich hab Nein. Nein. Ich habe ein Luma. Ich nicht. Nauch ich weg. <lacht> ist an mir dran was jetzt. Oh, jetzt Coco wei da kommst du nicht vorbei nein nein oh, da, nein, ja, nein das, das gibt's doch nicht Anziehung ich wurde verbannt nein mein Fuß wo ist von dem dann habe ich einfach den ja? Spirale. <lacht> Special Beam Cannon! Hier. Ja, drei Kauros, ja, hier. gar kein Kauf. Ja, hier muss so machen. So. Special Beam Cannon. Piu! Wo wollen wir jetzt kämpfen? Äh, ja, so <lacht> Oh, Tomodachi live. Oh ja, das live machen, Ah, okay. Auch zum gleichnamigen Spiel, Tomodachi Life. Kennst du Tomodachi Life? Ich so habe Ich hab das auch. Ich meine, da habe ich dich sogar äh, als mein Bewohner drin. Warte. Waifu? Ähm, mein Gott. Wo ist sie? Ja. Belinda! Belinda, so. Belinda ist deine Waifu? Nein. Das Abwechslung hier machen. Äh, warte mal, Was mach ich eigentlich? Ja, natürlich. Äh, mhm. Haben wir jetzt als unterschiedliche Regale. Ja. Äh, du nimmst die Refit trainerin Ja, natürlich. Fitness ist wichtig. Schau mich an. Vor allen Dingen ihn. Ja. Glaubt ihm kein Wort, dass er, dass er fit ist. Oh, da bin ich. Da unten. Ja, hi. <lacht> Einer. <lacht> sonnengruß <lacht> das muss man sagen, jetzt ist Stretching angesagt. <lacht> weißt du, Warte ich mache hier. Ja. Alter Korin. Ich kämpfe ich echt ungern. Ich bin an alle blöden Fernkampf. Oh mein Gott, Takamaru. Oh, geh weg. Der Probleme, Das ist mein Raum. Hier ist ein Fußball. Hier ist ein Fußballplatz. <lacht> Fußballplatz. Watch this. Black Hole ein Mega Laser. Hey, oh, ja. ich bin da nicht reingelaufen. Und Da reingelaufen. oder da unten ist dein, dein Raum. Boah, Alter, hast du großen Fernseher? <lacht> <lacht> Alter, nein! Nein! Ich dir ein Haus, ein schönes Haus. Ich mein Rathaus gebaut, aber und jetzt ist es explodiert, ey. Jetzt ist Stretching angesagt. Nee, aber habe ich nicht wirklich getroffen. hat, Bin hat sie getroffen? Belinda. Nein. Sie ist doch eine waifu für dich. Counter. Habe ich gekonnt. Die Bienen gehen auf mich. Hilfe. Ah, Warte, was ist denn jetzt? Achso, die malt irgendwann hin. Oh mein Gott. Das ist hier aus dem Nintendo Briefkasten. Boah, das ist ein gewesen. <lacht> das war ein cool genau. Was ist das? Ah, das ist ein Geist! Knuckles, schon wieder! Mega-Laser! ich, äh, Mega ah, ich habe voll mit neckels getroffen. Nein! wir schon draußen? Ja, ich bin tot oder irgendwann. Okay, das mal. Da war meine Mine, ich habe deine eine Mine hingelegt. So, jetzt ist Fragging angesagt. Güne deine Schulter. an. Güne deine Schuhe. Bin noch was fange. Maa. Äh, <lacht> drei Kills. Mein Gott, korin Kills. Oh, müsste er echt mal aufhören, so unentspannt zu sein und sich einfach mal entspannen, ne? Ja. Stretch. <lacht> PictoChat 2, das ist auch so eine gute Map. Oder warte, oder wir, wir gehen direkt ins Studio. Ja. Das machen wir, drückt auf, wir gehen ins Refit-Studio. Äh, ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht> ja, dann haben wir ja noch nicht. Samos. Nicht Samos! Oh, haben wir haben noch ich. Bayonetta. Oh, nee, nicht... bei nein, nicht in der oh, anderen farbe Ich, mach das. oh, ich wusste, dass dir das gefallen würde. Ja. Darauf stehst du. Darauf steht er wirklich, meine Freunde. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ich bin bereit. Ich auch. Was? Du bist bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. zum Abkassieren. Willkommen bei bürger Darf ich ihnen ihr Geld abnehmen? So, die habe ich erstmal mein Hinterlein übergezogen. Aua. Ha, Bayonetta läuft einfach mal selbst raus, finde ich gut. Aua. Ah. <lacht> So. Hilfe! Oh mein Gott, ich werde einfach alle unsere Steuerung umkehren. Wir armen meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Hey! Was also kommt, berühre mit beiden Händen die Zehen! Nein. warum nämlich du Was am nächsten dran? So, dann kommt die. jetzt, wenn du dir am nächsten ganzen Dinger jetzt ah. Arme meine Bewegungen nach, während wir in dieser Position arbeiten. Oh, oh, oh, oh. Ach Dreck. rausgeflogen noch dabei. Halte Halte diese Position 30 bis 40 Sekunden. Ich kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Mayo, nicht er schon draußen? Ja klar, ist Mayo schon draußen. Ich kehre ihn zur Ausgangsposition. Zurück. Verdammt! Er wäre so gut gewesen. Mein hm? Haupt-Pokémon. Halt immer auf, wir haben Pokémon. Ah! Au! Auf mich zu treten! <lacht> du weißt. Was? Das hau er. Was? die mal raus. Ah! Oh Gott. <lacht> <lacht> ich habe gewonnen. Das, ist das zweite Mal ich davon getroffen, werde, ja, beim Mal war ich beinahe raus. Ja, Wir haben gar keine Chaos. Was? Ja. Was machen wir? Da sind wir Level 9, ey. Oh, wir haben insgesamt 100 Kämpfe bestritten. Äh, wohin jetzt? Mmh. Äh, machen wir mal. Ja, einfach so. Wir haben Münzparcours. New Super Mario Badass 2. 2. Äh, haben wir ja nicht gespielt. Hm, wen haben wir denn hier noch nicht gespielt? nein, sie sind Lucina. Oh nein. Ja. Okay, dann heißt Robin. Hm. Einer von denen ist auch weiblich. Na, das ist ja mal recht, ja. Wenn wir das Ich bin bereit. Ja, ich auch. Ich bin Robin. Ich ich bin bin schön. In ich war ein It's going to be alright. Time to tip the scale. Mac Daisy. Triff die Daisy nicht. Und Donald Duck. <lacht> Ah, nimmt Platz jetzt es genau jemand oder nicht. Ich knipfe mir die vor. Komm, komm, Also, wie gesehen. Aber äh. oh, ich war Gold deswegen. Ja. Oh, guck mal da, ich bin Gold. Weil bei, bei 100 Münzen bekommen wird mein Gold. Ich mit mein Tischleer glaube ich, weggauen. Toron! Ow! Dunkle, Hilfe Oh nein nein, ja. oh nein hat mich gar nicht erwischt war zum glück oder oh dachte ich rote hier noch weiter oder so akquier akfeuer akquier das heißt elf ja. Ich immer keine ahnung von, diesen, von dieser serie komm nein Er falsch erledigt. Uah. Irgendwann werde ich schon treffen. Dank, <lacht> dann dank, dank, dank, dank, ja. Ah! Oh, Knuckle Joe, hi. geh okay, weg. <lacht> Hi, <lacht> oh, wir sind schon weg beide. Oh. Lucina. Ah. Sei das ein Dingern. <lacht> Jetzt nicht mehr. Das soll das sein. Hm. Komm! Haha! Ha. Vater, nein! <lacht> so! Wie kannst du das wagen? Oh. <lacht> Dein eigener Vater hat dich verprügelt! Was willst du jetzt dagegen tun? Bist du grausame Rache jetzt üben? Ja. So, Hä? so läuft er den Rollenspieler gold Und ich habe den ja ja den gibt es auch noch du ziehst du hin <lacht> Dreck. warum hat er sich direkt umgedreht aber nein oh, was ausgezeichnet ich weiß immer noch wo ich hier wie dein vater dich verprügelt hat Dein eigener Vater hat dich verprügelt. Oh mein Gott, wie viele Kälte habe ich jetzt? Was? Sieben? Sieben hast du? Ich hab nur einen. Krass. Hm. Okay, ich wähle als nächstes und wir spielen. Wir gehen ins Wohnzimmer. Oh, da ist es chillig. Oh, da ist es chillig, <lacht> wenn ich ganz weiter Saale so, Obwohl um, das wird ein bisschen lange dauern dann. Mit acht Leuten. <lacht> ja. Aha, aha, ah, ah, ah, ah, ah. Schulmädchen, uniform Na, wir schon mal die anderen Beine. <lacht> Überlege gerade. Pikachu lieber, das weiblich. Am neben Trailer gesagt. Das äh, ist der westling Pikachu. Ich sag mal, Vibe ist ein anderen Dingens, ja. Ein ah, Schwein. Würde ich einen anderen Schwanz? Schwein, ja. Sieht man jetzt ja nicht verdammt. Ich glaube, du müsstest das rote nehmen. Also oh, da, ich glaube das hier. Das ist wirklich ein Risiko. <lacht> nehmen wir <lacht> wahr, <lacht> ja, Oder wirft ich Pokémon trainer, genau. Genau. Pff. Nah, ich mache gar keine Ahnung mit Ich mache mit Zelda ganz. So, so haben wir haben alle. Wie so viele Minuten haben wir jetzt schon? Wir haben 22 Minuten. Da können wir ja noch zwei Kämpfe machen. Ja. Bad time. No. Ja. Wunder, da. da ist ein Hundie vorbeigelaufen. Hallo Hundie, Hundie, Hundie, Hundie. Hase Ich hasse auch Hunde. Warum sind da keine Katzen? Ja ne. Ja. Warum, Warum ist nicht ein Ten Katzen? <lacht> Äh, es gibt einen Tanofs plus Cats. Boah, ist Yippie! Was überhaupt? Ich bin der Weibliche Inkling. im Schulmädchenuniform. schulmädchen Au, oh, was ist denn Ah, Schuhe! Au, au, äh. Das ist ein Frauenschuh. Oh, passt doch. Werblorat. haben wir noch? Ja, den es noch. Komm werden <lacht> oh, oh. verbannt werden. Komm mal, ja. Nein. Ei. Ah. Das oh. ist sehr effektiv. Was? Ich habe einfach die Chance. Ich habe einfach die Chance genutzt und habe dich getötet. wie ganzes Wagen. Oh. Oh Gott. <lacht> hat mich, ich, hier. Bumper. Ein Bumper. Nein! Nein! Nein! Oh! Oh nein! Ah! ah. Okay, gut! Bibi. Aber Trainer hat auch noch ein Leben. Los, Tatiri! Oh, nein, nein, nein! nein. Ja, Ja. Schigi verbannt. Okay. Er da. Von Er hat dich meine Dummheit gerettet, seine yeah, Deine Dummheit hat mich gerettet. Yay. Yeah. Okay. Ich habe gewonnen. Durch deine Dummheit. Ja. <lacht> <lacht> Dreck. Oh. Spiel. Oh. Ah. Also wie mein Enkel. Äh, ah, Spieler als Inkling und, und Begrabe dreimal einen Level 9 Computergegner mit dem Spezialseil des Kriegsroller. Und, hast du den anderen gesehen? Ja. Ah, hier da ist ein Inkling und da ist Shadow Mario. Wer ist cooler von den beiden? Der Inkling. Shadow Mario. Nein. Doch, Shadow Mario ist cool. Hast keine Ahnung. Was vor einer der eine liebsten denn hier? Ich, le ich lebe in einer, einer Welt, ja. wo, wo sich alles mir unterwerfen muss. Ich ja, war erstmal die Strand-Episode. <lacht> Und auf welche für Strand <lacht> oh, genau. Alle ziehen, ziehen sich aus. Ja. Geil. Ja, Scheiße. Warte, dann müssen wir das hier nehmen. Ja. <lacht> das muss sein. Mm, warte mal. Ist der Bewohner? Ja. Wo, ne? ja. Oh. Oder die? Oder die? Äh, warte, ja, warte die. Nicht die. Weiter. Ja, die. Nee. Nein, nicht die an. Die warte mal. Oh. Sie haben Dörpigs nach <lacht> Ja, genau deswegen. Dörp. Also. Strandepisode. Die mhm. Das ist auch ein perfekter Abschluss. Ich habe vergessen. man es noch kann. Sie hat Nicht einen so gut. Sie hatten Luma. Jetzt würde sich aua. entscheiden, welche Waifu die beste ist. Natürlich Palutena. Oh, oh, Nein, Gott, ich bin ich riesig im Gegensatz zu dir. Ich dachte, hey. ich dachte Palutena war groß, ist doch groß. Na, guck mal, wie groß ich bin. im Vergleich zu dir. Der Mann. <lacht> okay, warte, warte, warte. greifen mich mal nicht an. Okay, warte, mal aus hier. mal an. Ah, so viel größer äh, als, äh, als ich bist du auch nicht. Oh Gott, irgendjemand hat hat Lunala gerufen. <lacht> Lass mich hier nur mein Pole Dance machen. Ah, der geht auch mich. Pole Dance, Pole Dance. Hallo, was ist los? Oh, die Bewohnerin hat den Ultra Smash. Jemand ist ein Hausbraun. Wo da da? Das ist ein Fisch. Oh. Okay. Wow. Uh. <lacht> uh. Ah. <lacht> Was? Habe ich rausgekickt? war so eine Kombi. Oh, ich schon. Explosive Flame! Nein! flame Nein. Oder? Die Bewohnerin baut ja ein Haus. Mann. Boom. Ich bin da drin. <lacht> <lacht> ja. Oh. Nein. Oh, Scheiße, ich ertrinke gleich. Watch this, Black Hole ein Mega Laser. Ah. Nein, nein, nein. Ein Stern. <lacht> der meinen Namen trägt. Ja. Nicht ah, der meine Schnapper. Na, kennt sie ihn noch Von, ja. vom, vom letzten Mal? Ja. Oder also Kirschhäppchen? ein paar doppelt? Das ist keine, keine Doppelkirsche. Warum nicht? Hey, das ist noch... Nein! Da! Da! Da! Da! Nein! Nein. Aber gut. Ich habe aber überlebt. Nein, nicht dahin. Nein. Ah, das ist eine Bombe. Siriususamos zieht uns ja. Hier auch noch, voll wenig. Ich habe den Luma getötet. Also das Wagen. Komm, ich würde sagen, wir teamen uns jetzt erstmal gegen zusammen. Black Hole, Menge Laser. Das wollte ich nicht. Ah. Komm wir Team erstmal ab. Dann kommt der mich um. Was habt ihr damit? Bam! Ja. Volltreffer! Ja, was? Alles klar. Yeah! Wiffers! Wir haben wir uns genug mit dem Mail zu klammern. Ja, ne? Ja, ja, wir haben jetzt... Offiziell herausgefunden, wer die beste Waifu ist. Palutena. So. <lacht> Na gut, okay. Das war's äh, für dieses Mal. Ich, äh, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Bye, bye.